Wer löst den Stau? Der MSW, der wird OP, schafft fahrscheinfreie Nöpien-V. Der MSW, der wird OP, der rettet die Kultur. Der MSW, der wird OP, belebt die freie Szene nur. Der MSW, der wird OP, wer lässt alle Bäume stehen? Der MSW, der wird OP, und Parks sind voller Prachter blühen. Der MSW, der wird OP, wer schöpft die Fahrradstadt? Der MSW, der wird OP, und macht für die Mieten platt, der MSW, der wird OB und also kämpft er Tag für Tag für uns für eine lebenswerte Stadt und deshalb finde ich's voll okay, der MSW, der wird OB. So wünsche ich uns allen, der MSW, der wird OB, ja das wird mir gefallen, der MSW, der wird OB. Nun lasst uns die Verwaltung ändern und Dresden für die Zukunft ändern. Mir dem ist wie also.